Okay, in einer Woche, wenn ihr in einer Woche 150 Likes auf dieses Video schafft, dann hauen wir den Chart raus, okay? Ich hoffe, das ist ein netter Deal, weil so ein Chart, der ist ja auch schon was wert, ne? Also Willkommen zu einer neuen Folge auf Skybounce. Ich weiß, ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Aber jetzt sind wir wieder back in business. Und ich habe schon... Was mache ich denn hier für einen Müll? Ja, ihr habt es vielleicht kurz gesehen. Ganz kurz habt ihr es vielleicht gesehen. Ich habe nämlich meine Weeklies und so aufgemacht. Also die ganzen Crates. Hier mal der Ausschnitt. Ihr habt ja gerade gesehen, ich habe den schönen Immortal Shard Pirate bekommen. Und ich dachte mir so, ihr wollt den Safe haben, weil ihr kleine Gauner seid. Und da dachte ich mir so, ja okay, ich verlose den Shard, wenn ihr, ja ich bin auch ein Gauner, wenn ihr 150 Likes raushaut, ich weiß, es ist ein bisschen schwer, ähm, wie lange habt ihr dafür Zeit, was wollen wir sagen?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 Also jetzt zu mal einer anderen Sache. Ich habe gehört, dass es jetzt eine neue Challenge gibt, weil ich war jetzt auch lange nicht mehr auf skybounds Und auch die Ränge und so wurden ja kurzzeitig entfernt. Das war bei mir auch der Fall. Aber wir gehen jetzt mal zu diesem komischen Dude hier. Das ist ein Guard, Valguard, okay. Dann hauen wir mal rein. Hello Brazen! My name is Valguard and I'm a new äh, I'm new here. I'm come from a different Earth called a terror plagger oder so. Bla bla bla. Bla bla bla bla bla. Okay, starten wir mal die Challenge. Let's go. Okay. Wo zum Teufel bekomme ich diese Monster? 50 Bones? Gibt es neue Spawner und so? Warte mal, ich gucke mal im Shop. Aber Wenn ich das hier jetzt nicht gelöst bekomme... es kann sein, yes go. Dass wir einfach äh, Skelette töten müssen. Oder man findet diese Mobs äh, in der Warzone. Ich muss mal schauen. Ich töte jetzt einfach mal ein paar. Vielleicht töte auch mal ein Enderman. Okay, nee. Eine Hexe. Komm. Ja, okay. Das sind wahrscheinlich Evil Villager oder sowas, ne? die muss man Da muss man wahrscheinlich Hexen töten. Okay, machen wir jetzt mal fix. Zack, zack, zack, zack. Hier, wahrscheinlich müssen wir auch noch hier Zombies töten. Okay, machen wir auch noch schnell. Das geht doch ganz flotty. Öh, was zum Teufel? Guckt euch das an. Was ist das? Leute, <lacht> da ist einfach mein Kopf auf so einem Hund. Den will ich behalten. Bleib ruhig. Ey. Warum chillt ihr denn nicht? Was ist das für ein Typ? Ich will den einsperren. Komm her, komm her. Kann ich den einsperren? Warte mal. Ich hole mir jetzt hier mal... Ach du Schande, ey. Ich glaube, ich muss den töten für die Challenge leider, aber... Ist auf jeden Fall ein süßer Dude, oder? Das bin ich einfach auf so einem Hund. Hi. Ich muss dich töten. Hi. <lacht> ist das der Hammer? Guckt euch das an. Oh mein Gott, der hat richtig viele Herzen! 170 Herzen hat der? Also der ist auf jeden Fall stärker als ich. Das ist wohl mein stärkeres Ich. Ist es jetzt schon für die Challenge irgendwie? Challenge. Ey, naja, aber sag nicht, dass ich davon 40 töten muss. Das wäre schon fatal. Ich wollte mich auch nochmal bei euch bedanken für den ganzen krassen Support, weil wir sind ja jetzt schon fast 2200 Abonnenten auf diesem Kanal. Auf jeden Fall danke sehr an euch. Finde ich auf jeden Fall echt krass. Natürlich wird mir auch vorgeworfen, dass ich botte. Natürlich nicht der Fall ist, ich weiß nicht mal wie das geht, aber interessant, dass mir das vorgeworfen wird. Muss ich diese... Oh mein Gott, was spawnt denn hier? Und hier muss ich die wahrscheinlich auch töten. Ich töte einfach mal alles, Leute. Alles. Das macht hier auf jeden Fall echt gruselige Geräusche. Halloween war doch erst. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, was ist denn hier los? Hier sind Vampire und weiß ich was. <lacht> Leute, was ist das? Leute, könnt ihr mir erzählen, was das ist? Ich check diese Challenge nicht. Und warum hat der einen, einen Grinder? Oh mein Gott, hier sitzt ja so eine kranken Monster unterwegs. Was hat denn Sky Monster wieder gemacht ey? Vor allem, ich check nicht, was man machen soll für diese Challenge. Noch eins, komm her. Schnubi. Fertig. Hallo. Na, wollen wir talken? Schnacken? Okay. Okay, jetzt haben wir, wenn wir die Challenge. Challenge. Okay, ich würde sagen, der ist irgendwo im Outpost. Dann müssen wir da hinlatschen. Leute, also das Ding ist, ich weiß echt nicht, in welchem Outpost der Typ sitzt. Aber ich laufe jetzt einfach mal in die Richtung. Ich weiß gar nicht, welches Combat-Level ich momentan bin. Ich habe sogar eine Challenge, dass ich latschen muss. Das ist auf jeden Fall nice. Ey, der ist halt echt da. Nee, das ist kein NPC. Ich dachte, der Typ ist ein NPC. Ach no. Hell no. So, wir sind jetzt im Norden angekommen und schauen, ob hier der Typ gammelt. Aber sieht leider nicht so aus. Also Norden und Osten ist es schon mal nicht. Oder doch? Norden! Okay, Leute. Also, wenn ihr es nicht wisst, ihr müsst in den Norden gehen und hier mit dem Typen labern. So. Challenge. Jetzt müssen wir Sunny finden. Ich könnte es mir vorstellen, dass er... Okay, nee. Nicht, dass er hier ist, sondern entweder dort drüben... Ich, ich gehe mal erstmal kurz in die Mine, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es bei der Spinne da ist. Hier ist eigentlich keiner. Schade. Das ist ein süßer Dude. Hallo. So. Und biete, biete... Du gammelst da. Komm. Das ist doch... Zu 1000% muss der da gammeln. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wie der hieß. Tarski oder so. Tarski. Hi, Bro. Warum gammelt der hier nicht? Können die mir das erzählen? Ach, Leute, Ich war mir mega sicher... Was der hier gammelt. Hi, willst du kämpfen? Hi, willst du kämpfen? <lacht> <lacht> er trifft mich nicht. Komm, komm, komm. Wollen wir kämpfen? Okay, komm. <lacht> <lacht> ich ärgere ihn total. Geschafft. Hallo. Hallo. Oh, er kann nicht mehr mit mir kämpfen. Guck mal, er ist total verwirrt. Ja, du bist mein Bro. Komm. Hier kriegst Dispates. Hier. Sind wir beste Freunde? Hier nimm. Hat er es runtergeworfen? Ich glaube, wir sind jetzt best friends. Wie er mich töten wollte, ey. Weil er hat mich erstmal gar nicht getroffen. So. Ich weiß nicht, wir versuchen jetzt noch einen Ort, wo ich denke, dass er sich aufhalten könnte. Das Elias. Aber hier ist nicht der Typ. Ach, schade. Ach, egal. Dann würde ich sagen, war es das jetzt auch erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß daran. Denkt dran, wenn ihr 150 Likes innerhalb einer Woche rausböllert, dann verlose ich den Chart. Wenn nicht, dann mache ich den halt auf, aber das sollte mir auch recht sein. Okay. Tschüss. Und danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut Tschüss.